Größe und Länge. Groß, groß. Klein, klein. Erik ist klein, Janusz ist groß. Weit, weit. Lang, lang. Ach, ist es noch weit? Ja, der Weg ist noch sehr lang. Oh Gott! Hoch, hoch. Tief, tief. Kurz, kurz. Ja, hallo? Nein, tschüss. Der Anruf war kurz. Breit, breit. Schmal, schmal. Zustände. Neu. Neu. Alt. Alt. Das Auto ist neu. Das Auto ist alt. Gut. Gut. Schlecht. Schlecht. Mmh, der Wein schmeckt gut. <lacht> Der Wein schmeckt schlecht. Fertig, fertig. Hier Janusch, dein Essen ist fertig. Danke sehr. Kalt, kalt. Warm, warm. Heiß, heiß. Mmh. Der Kaffee ist zu heiß. Ah. Frei, frei. Kaputt, kaputt. Hart, hart. Weich, weich. Janosch versucht zu schlafen. Ach, die Matratze ist zu hart und das Kissen ist zu weich. Sicher, sicher. Einzig, einzig. Unterschiedlich, unterschiedlich. Ach. Diese drei Weine schmecken unterschiedlich. Voll, voll. Leer, leer. Kari, der Wein ist leer. Bringt mir Neuen. Bitte. Danke. Dinge und Personen beschreiben. Jung. Jung. Erik ist jung. Janusz ist alt. Schön. Schön. Hässlich. Hässlich. Erik ist schön, Janusz ist auch schön. Hübsch, hübsch. Guck mal, Kari, ich habe mir einen neuen Schal gekauft. Hübsch. Dünn, dünn. Dick, dick. Janusz ist dick und Erik ist dünn. Stark, stark. Schwach, schwach. Janusch ist stark und Erik ist schwach. Komisch, komisch. Mmh. ah, dieser Wein schmeckt irgendwie komisch. So viele neue Vokabeln, als nächstes müssen wir uns die irgendwie merken. Ich lerne auch gerade Vokabeln, nämlich auf Spanisch und ich benutze dafür unsere Partner-App Seedling. Ich zeige euch jetzt mal, wie ich das mache. Guckt mal, ich habe schon 600 Wörter von 3.800 Wörtern angeguckt. Und hier wird mir immer angezeigt, welche ich heute wiederholen muss. Ah, Tal. Tal. Tal. Das habe ich gut gemacht. Das war einfach. La cabeza, las cabezas. La cabeza, las cabezas. Jetzt kann ich mich La cabeza, auch nochmal. Durch die Wiederholung kann ich selber auch hören, was ich falsch gemacht habe. Ich habe cabeza gesagt statt cabeza. Und deswegen ist das jetzt nur gut. Das muss ich nochmal wiederholen. Und so geht das weiter. Ich kann die Wörter wiederholen und dann selber einschätzen, ob das schwierig war oder nicht. Jetzt könnt ihr die App mal ausprobieren. Seedling gibt es in Spanisch, Französisch und Deutsch und ihr könnt sie herunterladen im App Store und im Google Play Store. Sucht einfach mal Seedling oder geht auf seedling.com. Personen beschreiben. Charaktereigenschaften. Deutsch, Deutsch. Die deutsche Sprache ist super einfach. Mit, mit Easy German. German. Lustig, lustig. Janusz zeigt Erik ein lustiges Video. Stolz, stolz. Ruhig, ruhig. Janusz ist so ruhig. Ich glaube, er ist eingeschlafen. Freundlich. Freundlich. Offen. Offen. Hilfsbereit. Hilfsbereit. Hey, ich, hel ich helfe dir. Warte. Janusz ist immer hilfsbereit. Jawohl ehrlich, ehrlich, geduldig, geduldig, zuverlässig, zuverlässig, neugierig, neugierig. Hm, wie schmeckt wohl dieser rein? Janusz ist sehr neugierig. Nicht schlecht. Selbstbewusst, selbstbewusst. Schüchtern, schüchtern. Sozial, sozial. Cool, cool. Komm, Erik. trinkt mit mir. Prost. Prost. Janusz trinkt nicht gern allein. Er ist sehr sozial. Rotwein lieblich, cool. Sympathisch. Sympathisch. Nett, nett. Erfolgreich, erfolgreich. Emotionen. Glücklich, glücklich. Müde, müde. Gestresst, gestresst. Entspannt, entspannt. Erik ist müde und gestresst. Janusz hingegen ist glücklich und entspannt. Wütend. Wütend. Nervös. Nervös. Traurig. Traurig. Janusz liebt Bluesmusik, deshalb spielt er viele traurige Lieder. Oh, gelangweilt, gelangweilt. Aufgeregt, aufgeregt. Überrascht, überrascht. Janusz, ich habe ein Geschenk für dich. Wow, ein Aufnahmegerät. Janusz ist überrascht. Be sorgt. Besorgt. Besorgt. Verwirrt. Verwirrt. Was ist los, Janusz? Du guckst so besorgt. Ich hab all deine Weintrauben gegessen. Was? Die ganzen zwei Kilo? Enttäuscht, enttäuscht. Zufrieden, zufrieden. Bewertungen. Leicht, leicht. Schwer, schwer. Einfach, einfach. Schwierig, schwierig. Achtung. Einfach und leicht und schwer und schwierig sind immer dann Synonyme, wenn es um abstrakte, nicht physische Sachen geht. Ich kann sagen, die Aufgabe war einfach, die Aufgabe war leicht. Das ist beides austauschbar. Aber wenn es um physische Dinge geht, dann kann ich nur leicht und schwer benutzen. Die Kiste ist leicht, die Kiste ist schwer. Klar, klar. Wichtig, wichtig unwichtig unwichtig Be bekannt bekannt erik es ist total wichtig bis morgen brauchen wir drei ideen für ein virales video geht das klar geht klar Janus. fantastisch mann Richtig, richtig. Falsch, falsch. Wunderbar, wunderbar. Teuer, teuer. Billig, billig. Guck mal, Erik. ich habe mir eine neue Uhr gekauft. Wunderbar. Ja, sie ist nicht billig gewesen. Gleich, gleich perfekt perfekt schlimm schlimm kari ich habe auch alle äpfel gegessen ist das schlimm speziell speziell ähnlich ähnlich lecker lecker interessant interessant eigen eigen Jetzt kann ich meine eigenen Songs aufnehmen. Toll. Toll. Spannend. Spannend. Komplett. Komplett. Halb. Halb. Janusz trinkt eine halbe Flasche Wein. Ja, ich kann doch nicht die ganze Flasche trinken. Möglich. Möglich. Janusch, du bist betrunken. Das ist möglich. Typisch. Typisch. Zeitangaben. Schnell. Schnell. Langsam. Langsam. Eins. Zwei. Du bist zu langsam. Mach schneller. Früh. Früh. Spät. Spät. Täglich. Täglich. Monatlich. Monatlich. Jährlich. Jährlich. Janusz hat ein tägliches Ritual. Er macht einen Mittagsschlaf. Regelmäßig. Regelmäßig. Erste. Erste. Letzte. Letzte. War das die letzte Szene für das Video? Ja. Ah, okay, cool. Dann tschüss. Und jetzt heißt es üben, üben, üben und das könnt ihr am besten machen, wenn ihr die Easy German Mitgliedschaft mit Seedlang kombiniert. Als Easy German Mitglied bekommt ihr nämlich zu all unseren Videos eine Vokabelliste und die ist direkt in der Seedlang App integriert. Ihr könnt auf jedes Wort, das ihr lernen möchtet, draufklicken, es zu euren Reviews hinzufügen, und die Reviews, die erinnern euch dann regelmäßig daran, welche Wörter ihr wiederholen müsst. Probiert das unbedingt aus. Ein Mitglied werdet ihr unter easygerman.org/Membership. Und Seedlang könnt ihr ganz einfach im App Store oder Google Play Store herunterladen. Sucht einfach mal nach Seedlang. Tschüss und bis bald.